Also, wann kommt das iPhone 6 raus und wird es die Möglichkeit haben, Falschgeld zu prüfen? Und wenn ja, wie wird es dies prüfen? Also, das iPhone 6 kommt wahrscheinlich schon nächste Woche raus. Und natürlich kann es Falschgeld prüfen. Und es kann wahrscheinlich auch prüfen, wie die deine Hoden sind. Und wie prüft es, dass das <lacht> Falschgeld ist? Wie ist das prüft? Indem es einfach. <lacht> Dein Geldbeutel geplündert. <lacht> und ähm, nein, das wird natürlich alles eingescannt und ähm, dann wieder ausgespuckt und dann kommt die Meldung, sie haben nur Falschgeld, wir haben soeben die Polizei verständigt. Genau. Ja. Und, das war's schon wieder.